Erster Teil der Tour, St. Louis Trail Radfahrstreifen in der South King Street Hier links beim Wasserwerk ist das Übers Maulheben am Ende des Trails. St. Louis Heights. Immer wieder müssen die Freileitungen repariert werden. war ein hilarisch Erholungsgebiet Links abbiegen zu den Rastplätzen und den Trailstart. Rechts geht es zum Abstecher Brevery Rock Mini Trail. Gerade war ein Hilo Mountainbike Trail. Aussichtssingle, leicht rechts der Standarddroge Beim Schild Government Property, No Trespassing und der mit Steinen angedeuten Kurve nach rechts abbiegen. Variante leicht rechts des Standardweges mit einer Serpentine. Hier erreichen wir wieder den Standardweg. Variante, gerade steil zur Straße. Nochmal gerade. Oder rechts zum verblockten Trill nehmen. Straße des Wasserwerks. Am Straßenende mit einem hohen Gatter kann man rechts das Rad über einen Möll heben. Zweiter Teil der Tour. Tentalusrunde. Makiki Kick, Der Tentalus treift durch wunderschöne Wälder. Riesiger Baum mit Luftwurzeln so. Kurve mit toller Aussicht auf die Bäume. Gerade Straße auf den Tentalus. Am Parkplatz am höchsten Punkt kann man auch das Rad abstellen und auf den Tentalus wandern. Abfahrt mit Abstecher zum Tentalus Lookout.